Machen, weil ich dachte, dieses Jahr wird alles machen. Also gestern wurde ja auch vom Antragsteller des Änderungsantrags in dem Workshop Gute Arbeit und Soziales für Alle die Position vertreten, Eine Menschenwürdigung, ist das nicht geworden? Eine Erinnerung, wo das zumindest mal eine neue Diskussion anstoßt. Meine Solidarität aber mit allen von staatlicher Repression betroffenen Genossen, die hier in der Türkei oder anderswo ferne freiheitliche, friedliche und demokratische Gesellschaft eintreten. Okay, ähm, möchtet ihr uns gleich mal unseren Bundeskongresses bleiben? <lacht> Nein! We are looking for peace, everyone likes peace. There is no need to be afraid of refugees.